Uhu. <lacht> ähm, wollt ihr wissen, was in diesem Päckchen drin ist, was ich zugeschickt bekommen habe? Und zwar von äh, Love. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, weil ich habe noch nie irgendetwas von dieser ähm, Kosmetik ausprobiert. Ich weiß, dass es die auch nicht lange auf dem Markt gibt. Ähm, ja, dann schauen wir mal eben rein. Ähm, wie machen wir das? Äh, ich drehe euch mal kurz um. So, ich mache das mal eben für euch auf. Und ähm, da haben wir ein, ähm, ja, ein Gärtchen. Da haben die Inhaltsstoffe, was ich äh, sehr wichtig finde, dass man da so ein bisschen schaut, was alles drin ist. Und tada! Ich, natürlich habe ich schon reingeguckt. Und ich war, oder ich bin begeistert. Hier haben wir zum Beispiel ein ähm, Fixing Spray, dann haben wir hier ein ähm, Gel Top Coat. Ach, schade, die Kamera fokuss fokussiert nicht. Okay, dann haben wir hier ein ähm, Eye Make-up Korrektor. Da kann man kleine Make-up Patzer korrigieren. Ähm, hier haben wir ein was haben wir du Pencil, Duo Augen Konturenstift. Ah, okay. Das hört sich ja interessant an. Dann haben wir hier ein, ähm, ein ähm, Lippenpeeling in Stiftform, was ich auch sehr interessant finde. Und dann haben wir hier ähm, wie heißen sie äh, Korrekturstifte? Und zwar in den ähm, ja, Komplementärfarben. Ähm, ein Stift ist mit ähm, Pfirsich und äh, grüner Farbe und ein Stift mit Pfirsich und Lavendel. Und ähm, Pfirsich äh, korrigiert, ähm, ich gucke mal eben, Pfirsichfarben korrigiert Augenschatten und... Da. Und äh, grün neutralisiert optische Rötungen und Lavendel. Muss ich mal eben selbst schauen. Lavendel. Ähm. Ah, Lavendel neutralisiert optisch fahle Haut. Ah, okay. Ja, schön. Ich drehe euch mal kurz um. Ja, also ganz tolle Sachen da drin. Ähm, ja, wenn ihr euch fragt, wieso kriegt die Dani immer so viele schöne Päckchen <lacht> zugeschickt von äh, Essence und von Catrice und äh, jetzt von Love. Äh, ganz einfach, ähm, ich habe einfach beim äh, Blogger-Gewinnspiel mitgemacht. Also alle Blogger können sich da anmelden. Und ähm, beim Gewinnspiel mitmachen und ja, dann wird dann gelost zwischen den Bloggern oder unter den Bloggern. Und ähm, ja, ich hatte in letzter Zeit öfters äh, Glück gehabt. Das freut mich sehr. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.